Oh, so Do you want to know what it is? Endlich ist es soweit. Ich begrüße Sie herzlich zur allerersten Ausgabe des ZFF Daily 2015, der offiziellen Highlight Show des Zürcher Filmfestivals. Hier kriegt ihr die heißesten News, die interessantesten Interviews und wir zeigen euch generell, was in dieser wunderschönen Stadt Zürich alles so abgeht. Wie zum Beispiel gestern Abend an der glamourösen Opening Nights. Wir waren mit dabei. Nach dieser fulminanten Opening Night ist Zürich definitiv ready für die Stars. Wir sind ready für die vielen Filmfans, die zu uns in die Stadt reisen werden. Gestern hatte ich das Privileg, den künstlerischen Direktor des Festivals, Karl Spörri, zu treffen und habe dabei herausgefunden, auf welche Vorstellungen er sich besonders freut. Ich ein paar Highlights, zwei die sehr unterschiedlich sind, aber die ich sehr interessant finde. Einer aus unserem Fokus-Wettbewerb, -Wettbewerb, äh, Amateur Teens, ähm, von Niklas Hilber. Finde ich einen extrem interessanten Regisseur, der noch nicht so einen grossen Namen hat, aber wirklich einen großartigen Film gemacht hat. Ein Film, der ihn wirklich in die heutige Zeit der Teenagers hineinbringt. Es ist sehr attraktiv zum Schauen ähm, und äh, sehr zeit- kritischen und zeitgeistigen Film ähm, Aktuell sehr viel frische Gesichter, sehr viele Entdeckungen, die man machen kann. Ich finde wahnsinnig interessante die Schauspieler und Schauspielerinnen, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. Ähm, das ist sicher ein Film. Der andere Film, der würde ich, den ich empfehlen würde, ist Köpek, Ebenfalls im gleichen äh, Wettbewerb, im Fokus-Wettbewerb. Ähm, auch das wiederum eine ganz andere Geschichte äh, mit der Türkei. Ähm, äh, ist eine Geschichte, die sich sehr mit, äh, mit, äh, mit, der, mit der Türkei heute und den sozialen Zwängen auseinandersetzt. Auch das wiederum finde ich eine grossartige Arbeit. Also ich würde die Film sicherlich jetzt mal so als erstes gerade und sagen, das, das müsste man unbedingt sehen. Ein Film, wo ich, ich, mal aus dem Galaprogramm, wo ich sicherlich immer Mal herzlege, ist Freeheld mit der Page. Der ist Freitagabend ähm, ein grosser, ein sehr interessanter Film, ein sehr wichtiger Film Unsere ganze ganze Iran-Reihe, wo wir das hier haben in der neuen Welt Das ist einfach ein extrem interessantes Filmland wo äh, sehr ein junges Filmschaffen hat, wo aber zugänglich ist, eben auch für ein westliches Publikum zugänglich ist und eine sehr interessante Erzählart ähm, hat. Also das würde ich jedem empfehlen. Also das Heilen des Einzelnen ist immer sehr schwierig. Das also die Tipps vom Festivaldirektor Karl Spörri. Wer mehr über ihn und das Festival erfahren will, der kann das tun, indem er hier auf die Infocard klickt. Ja, zusammen mit Karl Spörri freuen wir uns nun auf die Weltpremiere des Schweizer Films Amateur Teens. Ein Film, der sich um die Ängste und Sorgen von Schweizer Jugendlichen im Umgang mit Sozialmedien dreht. dir mal die Neue dort an. Ich finde das so komisch. Wieso? Du kannst es doch gar nicht. Okay, check, wir sogar mal los. Wie heißt sie zum Nachnamen? Buri. Okay, was habe ich gesagt? Auf Facebook hat sie gerade 42 Freunde. <lacht> Nein, so ein Opfer. Ich kann immer schon von Anfang an den Film sehr nah bei den Darstellern machen. Also einerseits äh, intim sein und andererseits aber auch sie verloren, ihre Verlorenheit darstellen. Jetzt müsst ich im hören, was der Adi WhatsApp geschrieben hat. Sie geht mit der Lara Gruppe 6 gehabt. Was? was? Das Festival ist somit eröffnet. Wer die nächsten neun Tage auf dem Laufenden bleiben will, der abonniert am besten unseren YouTube-Channel. Das ZFF Daily bringt euch täglich neue Highlights. Bis morgen, macht's gut, ciao zusammen.